Vielen Bühne für den Bühner. Ja, Bertrand Bühner ist mein Name, da steht es. Ich, ich habe ganz überrascht festgestellt, ich bin ja der einzige Vertreter direkt aus der Universität Frankfurt, der heute sozusagen hier spricht, also jetzt der aus der Lehre kommt. Das ist natürlich eine große Ehre, dann habe ich meine Erkältung auch ganz schnell abgewickelt und gesagt, dann komme ich her und lass mir den Spaß nicht entgehen. Ja, vielleicht ganz kurz, Zentrum Naturwissenschaften, das ist was mehr oder weniger Neues, das ist etwas angesiedelt im Projekt Starker ins Studium, das ist ein Bund-Länder-Projekt, wo der Bund also Geld an die Universität gibt, um die Lehre in der Studieneingangsphase zu fördern, also dass man sich endlich mal um die Studienanfänger kümmert und nicht immer nur Exzellenzforschung nach oben hin macht. Und da arbeiten universitätsweit über 70 Leute in diesem Projekt, die ganz gezielte Aufgaben in der Lehre haben. Und dort äh, teilweise einzelne Lehrveranstaltungen betreuen. Und äh, es gibt so ein paar wenige Übergeordnete, einer davon bin ich, im Zentrum Naturwissenschaften eben, zuständig für die Fachbereiche in den Naturwissenschaften, ähm, dort E-Learning in Koordination zu machen. Also, das heißt, ähm, Projekte zu betreuen, Projekte anzustoßen, aber auch ganz viel, ja, ich sag mal, zu missionieren und Lehren zu überzeugen, da halt mal irgendwie ein bisschen in die Gänge zu kommen was das Thema angeht. Das nur so kurz zum Rahmen und über meine Mitarbeiter, die da unten aufgeführt sind, werde ich auch gleich noch nochmal ganz explizit was sagen, weil sie sehr großen Anteil an dem Ganzen haben. So ein bisschen im Vergleich zu dem, was wir jetzt eben von den Vorrednern gehört haben, werde ich nicht unbedingt so jetzt unser Produkt promoten. Ich habe vor drei Jahren schon mal ähm, hier ähm, am Lernen wir treff äh, das damalige Projekt oder den damaligen Stand vorgestellt. Habe es auch öfters an verschiedenen Stellen vorgestellt und habe gedacht, ich lege mal den Fokus ein bisschen anders, ja? weil ja alle, die hier anwesend sind, irgendwie lernbar mit Lernbar vertraut sind oder zumindest das werden wollen. Und ich werde eher mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ein bisschen mal so in unsere Workflows reinschauen, was wir denn so machen und wie wir das denn so entwickeln. Ohne jetzt so, ich glaube, ich habe kein einziges Bild vom richtigen, fertigen Kurs, weil den kann man sich auch online anschauen, zumindest das, was da schon fertig ist. Wir fangen mal an mit dem Chemieproblem. Ja, wieso ist Chemie ein Problem? Chemie löst bei vielen Menschen diese, dieses Gefühl aus, und unsere Aufgabe ist, dass irgendwie sowas daraus wird. Ja, das ist nicht besonders einfach. Und jetzt staunen vielleicht einige, oh, Chemie, wo ist da das Problem? Alle haben doch immer Angst vor Mathe. Ja, davon reden wir gar nicht mal erst. Ja. Also für viele ist Chemie einfach schon ein arges Problem, nämlich vor allem für die Studierenden, die ähm, gar nicht Chemie studieren wollen, aber Chemie studieren müssen. Und davon gibt es eine ganze Menge. Nämlich fast alle Naturwissenschaften brauchen in ihrem Leben früher oder später halt Chemie als Inhalte und ganz besonders die Biowissenschaftler, ganz besonders die Geowissenschaftler und ähm, die müssen das natürlich im Laufe ihres Studiums auch machen und viele davon naja, haben zum Beispiel Biowissenschaften studiert, damit sie im Leben bloß nie wieder mit Chemie zu tun haben. Ja, zack, kommen Sie ins erste Semester und willkommen in der Chemievorlesung. Und diese Chemievorlesung hat auch den Anlass gegeben, ist aber jetzt auch nicht der einzige Fokus für unser Projekt, sondern ähm, war halt wirklich der konkrete Anlass, denn das ist eine Veranstaltung, die heißt Allgemeine Anorganische Chemie für Studierende in Naturwissenschaften und Lehramt. Ähm, das sind über 600 Teilnehmer wirklich aller Studiengänge, also da sitzen, ich glaube, fünf Studiengänge drin, die das verpflichtend machen müssen und etliche andere, die das freiwillig machen, also für die das wirklich ein Nebenfach ist. Das sind in der Regel auch nicht unsere Sorgenkinder, weil die wollen das. Ja, die kommen dahin, um das zu lernen, die sind motiviert, aber von diesen fünf anderen Studiengängen sind einige dabei, für die das halt echt furchtbar ist, dass die da jetzt Chemie machen müssen, ja. Wir haben demzufolge natürlich eine sehr heterogene Zusammensetzung. Wir haben ähm, Gesundheit. Ähm, Leute da drin, die haben gute Chemiekenntnisse, da sind Leistungskursschüler dabei, da sind aber auch Grundkursschüler dabei, da sind auch Leute aus Bundesländern, in denen Chemie quasi nicht auf dem Lehrplan steht, die also gar kein Vorwissen haben. Und auch in Bezug auf die Motivation ist äh, die Heterogenität extrem. Ja? Also einige, die finden es total toll, die interessieren sich dafür, zum Beispiel Studierende im Studiengang ähm, Biochemie, die äh, haben ja Chemie schon irgendwie im Namen drin, die sitzen auch in dieser Veranstaltung und die wollen ja auch irgendwie Chemiker oder zumindest Biochemiker werden. Das heißt, die sind top motiviert, die haben in der Regel auch Ahnung, die kommen da gut mit klar und dann sitzen dann andere, wie eben äh, zum Beispiel die Studierenden in den Biowissenschaften, die haben da nicht so viel Lust drauf und äh, sind dementsprechend unmotiviert. Ähm, interessant ist auch, dass da die Lehramtskandidaten drin sitzen, und zwar alle. Also selbst die Gymnasiallehrer, die zukünftigen, die sitzen in dieser äh, Nebenfachvorlesung, den Begriff wollen wir eigentlich nicht mehr verwenden. Ja, wir nennen das jetzt Grundlagen, weil Nebenfach eben Nebensächlichkeit impliziert, die nicht gegeben ist in dem Fall. Aber die sitzen, also meiner Ansicht nach, sollten die in der Hauptfachvorlesung sitzen, zumindest die L3-Lehramtskandidaten. Aber das hat viele Gründe und in dem Fachbereich Chemie ist das nicht so leicht, da Änderungen voranzubringen, aber wir, wir sind dran. Denzufolge haben wir auch eine relativ mäßige Erfolgsquote im Erstversuch der Modulprüfung, das heißt, durch die erste Klausur fallen bis zu 70 Prozent durch. Das bessert sich mittlerweile etwas und die Veranstaltung hat einen ziemlich schlechten Ruf unter den Studierenden. Da muss ich jetzt aber auch sagen, hatte einen ziemlich schlechten Ruf unter Studierenden, denn da haben wir schon ganz schön was dran geändert und nein, es ist nicht die Lernbreiterin Schuld, sondern alles andere, was in dem Paket sozusagen ähm, noch äh, wir getan haben, um diese Veranstaltung zu verbessern. Das Größte, was es gebracht hat, war einfach, dass wir sie geteilt haben und zwei Dozenten hingesetzt haben, hier einer mit hohem Anspruch, einer eher für äh, Anfänger geeignet und die haben beide ihre Fanclubs und äh, die Studierenden sind auf einmal viel zufriedener als noch vorher, wo, das, wo sie dann die, die Hardcore-Vorlesung machen mussten. Ähm, ja, also ich bin jetzt quasi so in der Zeit etwas zurückgegangen, das habe ich nicht gesagt, wir sind, befinden uns quasi im Jahre 2011, ja, wo das Ganze angefangen hat und da hat man mich da hingesetzt, äh, frisch gebacken auf dieser Stelle als E-Learning-Koordinator und ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich hatte ziemlich wenig Ahnung, was eigentlich E-Learning ist ähm, zu dem Zeitpunkt oder sagen wir mal, ich hatte einen sehr begrenzten Horizont, was das angeht, also nicht unbedingt vergleichbar mit den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe und für mich war so WBT, Web-Based Training, war so ganz wichtiges Ding in E-Learning. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es heute wahrscheinlich nicht mehr so anfangen. Ich würde wahrscheinlich durchaus lernbar benutzen, aber sehr, sehr anders. Aber was man einmal angefangen hat mit viel Elan, das möchte man natürlich auch gerne fortbringen und ich glaube, dass wir da auch auf einem guten Weg sind und damit auch keine schlechte Entscheidung getroffen haben, das einfach weiterzumachen. Wir dachten, naja, das wird so ein Projekt für ein bis zwei Jahre, dann ist der Drops gelutscht und dann ist das fertig und dann können wir uns anderen Dingen zuwenden. Ja, wir haben jetzt das Jahr 2016 und ähm, wir sind immer noch nicht ganz fertig damit, was immer auch gerne mal ein bisschen kritisch beäugt wird, aber ich hoffe, dass ich in den kommenden Minuten ein bisschen ähm, ja, motivieren kann, warum das einfach ein bisschen länger dauert und äh, das hoffentlich auch das Ergebnis, auch das zu einem gewissen Maße rechtfertigt. Gucken wir mal also rein, also Lern bei Chemie. Ähm, mit der Lernbar ähm, erstmal so zum Rahmenkonstrukt, ohne Not keine Tugend impliziert, dass irgendeine Not vorhanden ist, nämlich äh, die Not, dass ähm, ich im Wesentlichen alleine als äh, Vollzeitmitarbeiter ähm, mit in diesem Bereich gearbeitet habe oder immer noch arbeite und natürlich nicht als einzige Aufgabe jetzt hatte, mach mal hier eine Chemie lernbar, ja, sondern ähm, ich hatte viele, viele andere Aufgaben, überhaupt diesen ganzen E-Learning-Kram mal so zu überblicken, Kontakte zu knüpfen und so weiter, das war also nur ein Nebenprojekt und ähm, ich war der Einzige und ich bin selbst kein Chemiker. Also das ist auch schon so eine kleine Not. Ja? Und jetzt heißt es ja, mach mal irgendwas für die Chemie. Ich hätte jetzt mich natürlich einigeln, mich anlesen können, ich bin selbst Naturwissenschaftler, Meteorologe von Haus aus, ich bin also nicht ganz so fremd und der Chemie auch nicht unbedingt abgeneigt. Ich hätte mir das jetzt alles irgendwie selbst reinbüffeln können, mich hinsetzen können und dann in Alleinarbeit irgendwie so ein Lernbar zusammentackern. Ähm, habe ich aber nicht gemacht. Ich dachte mir, was ich habe, sind nämlich Hilfskräfte. Und von denen habe ich dann auch eine ganze Latte eingestellt und beschäftigt. Das sind jetzt nicht alle, die aktuell dran arbeiten, sondern die im Laufe des Projekts mit ähm, dabei waren. Einige sind immer noch dabei und tragen zu dem ganzen Fortkommen bei. Und ich muss auch sagen, das ist mir sehr wichtig, dass sie heute mal so richtig an der, an der Leinwand stehen und genannt werden, weil ohne die wäre das alles irgendwie nicht geworden. Und das hat dazu geführt, dass wir aus dieser Not nicht nur irgendwas zusammengefrickelt, sondern das auch ein bisschen zum Konzept gemacht haben. Was haben wir... Uns vorgenommen. Wir haben quasi die Vorlesung genommen, uns angeschaut, was machen die da für einen Stoff durch, wo hängt es am meisten, wo geht es in den Klausuren schief, wie sehen die Übungen aus, die die so im Semester machen müssen und haben dann versucht, darauf hingehend ein Konzept zu stricken, was inhaltlich denn in unseren Lernbar-Kursen abgefrühstückt werden soll. Dabei haben wir den Fokus gelegt auf sehr elementares Verständnis, also jetzt nicht irgendwie ähm, die komplizierten Sachen erklären, weil für die Leute, für die es schwierig ist, die scheitern am Anfang, also die verstehen schon den ersten Schritt nicht. Die kommen quasi mit null Vorwissen in Chemie und äh, sind nach der zweiten Vorlesung abgehängt, weil sie irgendwie denken, das ist totales Voodoo, das verstehen wir nicht. Und unser Anspruch war, dass wir diese Einstiegsschwelle sozusagen Überspringen helfen. Und wenn man dann erstmal so ein bisschen drin ist und da so das Denken und äh, die Sichtweisen verstanden hat, dann ist das äh, Erreichen der höheren Weihen nicht mehr so das große Problem wie dieser, dieser einsteigende Schritt. Das ist übrigens in vielen anderen Naturwissenschaften oder auch in der Mathematik ist es sehr ähnlich. Wenn man den Anfang nicht, den Anschluss am Anfang nicht kriegt, dann fliegt man weg. Die Nicht-Chemiker-Perspektive, da bin ich natürlich selber ein prima Beispiel dafür, die war mir auch wichtig. Das war jetzt nicht eine Not, sondern das habe ich absichtlich zu Tugend gemacht, dass ich nämlich ganz gezielt bei der Auswahl der Hiwis darauf geschaut habe, dass ich keine Chemiker kriege. Ja, also das Höchste, was ich zugelassen habe, waren Biochemiker, die eigentlich, also die zumindest den Statistiken nach, manchmal auch bessere Abschlüsse in diesen Klausuren da machen als Chemiker weil ich nicht wollte, dass jemand, für den Chemie überhaupt kein Problem ist, sich da jetzt hinsetzt, um Chemie für Leute zu erklären, für die Problem ist. Weil dann hat man so ein Expertenproblem, man kann nicht richtig einschätzen, wo liegen die Schwierigkeiten, sondern man rauscht da einfach so durch. Also habe ich ganz bewusst gesagt, wir probieren das mal mit Leuten zu machen, die die Vorlesung kennen, die da selbst drin gesessen haben, die aber selbst teilweise auch ihre Schwierigkeiten hatten, in die Chemie einzusteigen, und ähm, mal versuchen, diese, diese Lernschwierigkeiten halt auch so in der Form zu thematisieren, dass man daraus eben gute Lehre strecken kann. Ähm, unser Ziel war, einen alternativen Zugang zu schaffen, also jetzt nicht irgendwie die komplette Vorlesung zu replizieren und zu sagen, also ihr könnt entweder in die Vorlesung gehen oder ihr fahrt euch die Lernbar rein. Ich ähm, habe ja schon gesagt, dass wir eher so auf dem unteren Level bleiben wollten, und ähm, dass wir einfach sozusagen einen anderen Zugang anbieten, sowas wie ein anderes Lehrbuch als das, was üblicherweise genommen wird, halt nur viel cooler interaktiv und lernbar halt und so weiter. Ne? Und was uns auch ganz wichtig war, dass wir eben durch das studentische Team eine Ansprache auf Augenhöhe irgendwie hinbekommen. Dass da nicht irgendein ein eingeigelter Chemiker sitzt, der vom hohen didaktischen Ross oder meistens nicht didaktischen, sondern vom hohen fachwissenschaftlichen Ross den Studierenden was beibringt, sondern dass das im Prinzip auf Augenhöhe passiert. Dass das auch Studierende sind, die sagen, hey, guck mal, ich habe das Problem auch gehabt, lass uns da mal durchgehen. Ganz so in dem Ton ist unsere Lernbar nicht verfasst, aber so, das war so ein bisschen der Anspruch. Übrigens, äh, was derzeit sehr hoch gehandelt wird äh, in der Universität Frankfurt, ist der Begriff Partizip partizipatives Peer-Teaching. Ich muss das noch ein bisschen üben. Ja? Also, äh, und eigentlich ist das ein sehr gutes Beispiel für partizipatives Peer-Teaching, weil nämlich hier Studierende Lehrinhalte für andere Studierende auch machen. Ähm, und... Das Wesentliche, und das ist auch einer der Hauptgründe, warum äh, wir nach vier, fünf Jahren immer noch nicht fix und fertig sind, äh, außer mit den Nerven, äh, dass wir vollständig eigenen Content erschaffen wollten. Also sowohl textlich, als auch sämtliche Illustrationen, Darstellungen komplett selbst machen. Und das halt mit einem Team von Hiwis. Ja? Also ich, ähm, war, ich weiß jetzt nicht, in, in welchem Rahmen die Kollegen bei Ihnen, die da standen, das waren so acht gewesen sein oder zehn, in welchem Rahmen die eingestellt sind, aber wahrscheinlich ein bisschen anders als 25 Stunden Hiwis. Vermute ich mal. Und und Tatsächlich. Okay, ja. Also so, gar nicht so unendlich. Aber ich glaube, viele von diesen gratisen Animationen, das kommt von extern wahrscheinlich. Ne? Die, macht er in die macht er echt in-house? da müssen wir nochmal reden miteinander, glaube ich. <lacht> Gut, also schauen wir mal in den Konzeptionsprozess hinein das mal so ein kleines Wimmelbild sozusagen und diejenigen, die mit Lernbar oder zumindest den offiziellen Empfehlungen ein bisschen vertraut sind, die kennen wahrscheinlich dieses, diesen Schritt vom Grobkonzept zum Feinkonzept, zum Drehbuch und ich kenne auch einige, die sagen, lass mich, lass mich in Ruhe ich hocke mich da an die Lernbar und fange an, das reinzutackern kann ich nicht empfehlen, vor allem nicht, wenn man in einem großen Team arbeitet und versuchen Sie es nicht zu verstehen, wir gehen ja gleich mal durch das ist vielleicht ein bisschen verwirrend mit den vielen Pfeilen. Und dass es doch sehr hilfreich ist, vor allem, wenn man im Team arbeitet, dass man sich eben auf gewisse, eine gewisse Basis irgendwie ähm, stützen kann und dann auch miteinander arbeitet. Ja. Also wir hatten eine Studierende, die war sozusagen Lernbar-Veteran in der ersten Stunde, die hat sich hingesetzt und hat diese Grobkonzepte entwickelt, also für jedes Kapitel eine Seite, wo drin steht, was da ungefähr inhaltlich drin vorkommt. Und dann wird es aufgespalten in die Kapitel, geht dann in die verschiedenen Feinkonzepte, in denen dann auch eigentlich für jede fertige finale Lernbarseite drin drinsteht, die und die Medien, der und der Inhalt soll auf dieser Seite abgefrühstückt werden, dass das irgendwie so klar ist. Und dann setzt man sich hin und fängt an, ein Drehbuch zu schreiben, das dann halt quasi schon genauso aussieht wie die fertigen Lernbarkurse und was dann halt auch so mit dem entsprechenden Workflow dann läuft. Was ich... Als Zwischenebene nach hineingezogen habe, ist das ähm, quasi die Vorgabe ist, dass zwei Autoren, wir hatten ab einem gewissen Punkt dann mehrere gehabt, dass die sich gegenseitig dann querlesen ja, und dann äh, ihre Drehbücher von den Kollegen durchschauen, Kommentare machen, Änderungen machen. Wir ähm, haben auch gesagt, fangt nicht an, höflich zu kommentieren. Wenn euch was nicht gefällt, schreibt es einfach um. Ähm, am Ende läuft das dann sozusagen die Schlussredaktion, das bin dann ich, ähm, wobei dieses Schluss auch mit dicken Anführungszeichen zu versehen ist, weil dann <lacht> festgestellt ist, noch nicht unbedingt Schluss. Ähm, ich habe dann diese Drehbücher durchgelesen und habe sie auch textlich ein bisschen geglättet. Ja, einfach um dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Sprachstile, die verschiedene Autoren haben, die wollte ich schon konservieren, damit man merkt hier, das sind verschiedene Leute, die das machen, aber dass es so ein bisschen eben ist und dass auch der Erklärweg so ein bisschen eben ist, dass man also nicht den Eindruck hat, Huch, ich bin im anderen Kapitel, ich verstehe überhaupt nicht, was die von mir wollen, sondern dass es ein bisschen eine Einheit ist und ähm, natürlich auch sprachliche Korrekturen und auch sehr, sehr genau darauf achtend, ähm, ist dann eigentlich alles erklärt, was nötig ist. Oder fehlt hier irgendwas? Oder würde hier jemand, der keine Ahnung haben, jetzt sich am Kopf kratzen und sagen, den Begriff habe ich vorher noch nie gehört. Also auf solche Sachen, und das sieht man nicht als Autor, ja, also das habe ich selbst, ich habe selber einige Drehbuchelemente auch geschrieben und man merkt das nicht, ja, dass man plötzlich über Dinge redet, die man gar nicht vorher richtig eingeführt oder angekündigt hat. Und dafür ist also dieser gegenseitige Prozess sehr nützlich, dass man da einfach auch dann ein Produkt von der hohen Qualität am Ende bekommt. So, und dann kommen natürlich die Ressourcen und Medien, die laufen auch nochmal durch die Redaktion, dann wird das alles zusammengepuzzelt und wird dann später produziert. Ja, dass dieser untere Schritt auch nicht ganz so einfach funktioniert, wie ich das eben gesagt habe, das kann man sich vorstellen. Wir schauen uns aber noch mal ganz kurz dieses, diese Entwicklung von den Inhalten an. Also wir beginnen mit dem Feinkonzept, dann gibt es eine erste Drehbuchversion, dann gibt es Peer, diese Peer-Review-Phase, dann macht der zweite Autor nochmal Änderungen, dann geht das in die Schlussredaktion, dann ändere ich noch ganz viel um und dann lassen wir es meistens noch ein bisschen liegen und äh, greift, weil dann meistens die Medien noch nicht fertig sind, dann greifen wir es nochmal auf, dann fallen einem noch 10.000 Sachen auf, oh, und hier fehlt noch was und da muss noch eine Ergänzung rein und da vielleicht noch ein Exkurs oder sowas. Ne? Und äh, dass man sich dann schon bei der vierten Version fragt, was hat das mit dem Feinkonzept eigentlich noch zu tun? Ja? Warum haben wir das Feinkonzept denn eigentlich überhaupt gemacht? Aber es ist trotzdem eine sehr wichtige Basis gewesen, um sich einfach zu entwickeln. Und ab einem gewissen Punkt ergibt es, glaube ich, auch nur Sinn, wenn man sozusagen auf der Drehbuch- oder in der Lernbar-Ebene arbeitet und dann einfach sieht, wie sieht das fertige Produkt aus? Wo tun sich hier noch Lücken auf? Das sind Sachen, die kann man im Feinkonzept vorher gar nicht richtig sehen. Also diese einzelnen Ebenen der Entwicklung sind schon relativ wichtig. Was uns dann... Ähm, was dann ein Kollege macht, ist dann die Vorproduktion, also das quasi einmal alles in Lernbar reinhacken und bevor wir es dann in die Welt entlassen, zumindest im Idealfall, manchmal ist das nicht ganz synchron, schicken wir das durch eine Prüfung, oder nee, das könnte man auch Qualitätsmanagement nennen. das heißt wir haben da eben den Draht zu den Chemiekollegen, die diese Vorlesung halten die das ähm, dann nochmal kritisch durchsehen und sagen, hier sind Fehler drin, nee, kann man so nicht erklären, finde ich schwammig erklärt oder äh, lasst mir den Begriff raus, der äh, verursacht nur Schaden und so weiter, dann ähm, überarbeiten wir das nochmal und dann geht es endlich in die finale Produktion hinein. Ähm, und das mal so ein Blick, so wie wir hier ähm, arbeiten, also man sieht hier schon an der Grafik, was das äh, ist, das, äh, da will ich auch nicht drauf lang rumreiten, dass wir das eigentlich verbotene Google Drive benutzen an der Universität, aber es ist halt einfach unheimlich praktisch, dass dann alle quer kommentieren können und sowas und dann auch Hinweise geben. Und so sieht das dann aus, wenn wir das dann in die Qualitätssicherung geben, das heißt, die Chemie Dozenten drucken sich das aus und machen damit Stiften Korrekturen rein. finde ich ganz witzig eigentlich bei so einem E-Learning-Produkt, aber es ist auch einfach irgendwie praktisch. Also ich zeige das nur immer ganz gerne, weil das so ein bisschen diesen Kontrast zeigt zwischen dem hier, wir machen hier Computerzeug und dann kommt jemand und druckt das aus und macht da Kritzel da drin rum. Ja. Aber gut. Ähm, so, jetzt gehen wir mal zu diesem äh, Medienentwicklungsprozess. Ähm, die, die Drehbuchautoren, die ähm, überlegen sich, wo kommen denn Bilder hin? Und wir haben so als Faustregel gemacht, dass pro Seite mindestens eine Abbildung, ein Bild, ein Diagramm, ein Video, ein Element, irgendwas da sein soll. Ja, weil so reine Textwüste, das kennt ihr wahrscheinlich genauso, will man keinen zumuten. Und das ist so die Faustregel, das können wir auch meistens durchhalten. Es gibt ganz, ganz wenige Seiten, wo wirklich mal nur Text steht, der dann durch eine Formel aufgelockert ist. So wie wir das dann halt entsprechend benutzen. Und äh, die Autoren füllen dann halt äh, eine Tabelle, da stehen dann einfach die Seiten drin, da steht die Bildtitel drin, da steht dann drin, was für ein, das ist übrigens auch so eine Google-Tabelle, ne? was für ein Format das Bild haben soll, eine Erklärung und, relativ wichtig, ein Beispiellink. Also quasi habe ich im Internet gefunden, zeigt ungefähr das, was ich zeigen will, so will ich das Bild haben, aber nicht ganz genauso, sondern da ein bisschen anders und hier und so und so weiter. Ähm, Warum machen wir das eigentlich mit diesen eigenen Bildern? Ähm, da hätte ich vielleicht vorher noch mal sagen sollen. Natürlich ein Punkt ist Urheberrecht. Ja. Erstens mal, dass wir uns da nicht groß drum sorgen müssen, ähm, haben wir denn die Rechte an diesem Bild? Äh, sondern wenn wir es selber machen, haben wir sie auf jeden Fall. Ähm, außerdem haben wir dann was selber gemacht. Das ist für die Motivation auch unheimlich toll und nicht unwichtig, sollte man nicht vergessen. Aber viel, viel wesentlicher ist, dass es uns erlaubt, halt auch zuzuspitzen. Auch das didaktisch zu benutzen, um, kommen gleich noch ein paar Beispiele, um einheitliche ein einheitliches Look and Feel zu erreichen bei den Bildern, um ähm, auch Details hervorzuheben, die wir gerne hervorheben wollen und dafür andere Sachen verschwinden lassen, die uns unwichtig sind. Und ganz oft ist es bei diesen Beispiel-Links, ja, guck mal so wie auf der Seite, aber die Beschriftung kann weg und die Beschriftung kann weg und hier die Farbe sollte anders sein, damit es so aussieht, wie das zu meinem Text in ein Drehbuch passt. Und ähm, wir haben dann auch noch einen, Fotografen, also auch ein Hiwi, der selbst semiprofessioneller Fotograf ist und mit dem sind wir dann auch ins Chemielabor labor gegangen und haben hier Fotos gemacht von Experimenten und von Details, die wir dann einfach so verwenden können und die dann auch eine ziemlich hohe Qualität haben. Das ist jetzt mal so ein kleiner Blick sozusagen in die in die Werkstatt, ja, das ist natürlich ein bisschen zusammengetrickst, aber wir haben also ganz verschiedene Arten von Bildern, da sind ein paar Comics dabei, da sind auch richtige 3D-Bilder dabei, da sind unter anderem auch 3D-Animationen dabei und halt einfach viele so Sachen. Neben den ganzen Fotos versuchen wir auch das Meister eben als Vektorgrafik zu machen und jetzt sind wir also sehr froh, dass wir im neuen Lernbar-Release halt auch wirklich nativ SVG einbinden können und damit halt skalierbare Vektorgrafiken haben. Das war vorher immer so, dann runter komprimieren und dann sieht es irgendwie komisch aus und weiß der Kuckuck was. Ne? So, ähm, das, was ich vorhin meinte, was es uns, also dieses Zuspitzen, dieses didaktische Zuspitzen, wir können halt einfach Konsistenz garantieren, dass wir in allen unseren Darstellungen, die sich mit der Chemie befassen, einheitliche Farben haben, einheitliche Farbcodes haben, auch einheitliche Darstellungen und sowas würde man halt im Internet einfach nicht finden. Ja? Und wenn, dann müsste man sich immer noch bemühen, wo die Rechte herkommen. Und ähm, vielleicht fällt es jemandem auf, aber wir haben uns beim äh, Periodensystem im Farbcode einfach an, das, an dem orientiert, was auch Wikipedia nutzt. Am Anfang habe ich gedacht, nee, wir machen das bloß nicht so wie Wikipedia, wir machen unser eigenes Farbsystem. Bis dann irgendwann dachte, das ist doch eigentlich Quatsch. Die, wir können die Studierenden eh nicht davon abhalten, zu Wikipedia zu gehen. Ähm, und manchmal ist es auch gut, dass sie da hingehen. Und äh, warum sollen sie sich dann mit anderen Farbcodes umschlagen? Und haben einfach gesagt, wir passen uns an, machen das genauso mit ein paar kleinen Feinheiten und dann ist das, wirkt das auch noch, als würde sich das da ein bisschen anschließen. Und auch so ein bisschen Corporate Design, dass wir also sehr viele Darstellungen machen können, die alle irgendwie sich ähnlich sind und die alle ähnlich aussehen, wo man gleich weiß, hier, das ist nicht irgendwo herkopiert, das ist hier Lern bei Chemie. das kommt aus einem, aus einem Topf, das passt zusammen, ich erkenne hier Muster wieder, ich erkenne hier Farben wieder, ich erkenne Konzepte wieder, und da hat man halt unheimlich viele Freiheiten, die man sonst so, Eben nicht hätte, wenn man das Zeug von außen hinzukauft. Jetzt gucke ich mal ein bisschen rein, was hat sich denn eigentlich getan? Wir haben 2011 angefangen, State of the Art war also Release 4.0 oder 4.03, ist quasi das, womit wir die letzten Kurse ähm, gemacht haben. Und was hat sich jetzt so ein bisschen getan? Was bedeutet das für unseren Workflow? Ähm, das mal so im Vergleich, ich habe jetzt nicht alles rausgepickt natürlich, sondern nur die Sachen, die uns irgendwie direkt betreffen. Also, statische Layout ist jetzt ein Responsive Design, was von der Usability her super ist, was aber auch dann bei der Produktion also so ein paar Details zum Beispiel wichtig macht. Also, Beispiel, wir haben Formeln in einer also wir haben drei Spalten, in einer Spalte soll eine Formel sein. Wie groß soll denn die Formel sein? Was passiert denn, wenn wir im Responsive Design jetzt die Seite kleiner machen und die drei Spalten untereinander klappen und die Grafiken skalieren? Wie sieht dann diese Formel aus? Ja, wir haben so ein bisschen durch Faust, äh, Faustregeln und Berechnungen und Ausprobieren herausgefunden, dass ungefähr so 70% Prozent der Bildschirmbreite ganz passabel aussieht. Das sieht dann auf dem, auf dem HD-Monitor, schreit einen diese Formel zwar immer noch an, aber es ist nicht ganz so dramatisch und es ist auch noch gut lesbar, wenn man es klein macht und auf dem Smartphone hat. Aber das ist auch so ein Ding. Ja. Also, ähm, also wenn ihr, wenn ihr mal richtig fancy Add-on programmieren wollt, erstens mal Formelintegration, da nerv ich euch ja schon seit Jahren mit, äh, aber ähm, eins, das also selber feststellt, wie groß müsste denn die Formel optimal sein. Ähm, die beschränkte Seitenlänge ist natürlich ein Ding. Ne? Das, wir haben äh, in unseren lehrbuch äh, Drehbuchvorlagen äh, immer so natürlich mit ein bisschen Erfahrungswerten gearbeitet und uns immer extrem beschränken müssen und äh, Jetzt ist auf einmal die Freiheit nach unten hin und das ist natürlich auch ein ziemliches Risiko, weil man dann einfach total schnell aus dem Ruder läuft. Da ja, kommen auch gleich noch Beispiele dazu. Definierte Bildgrößen, dynamische Bildanpassung, das ist ja an, an sich super, vor allem, weil wir jetzt auch nicht mehr so eine Auflösungsbeschränkung haben. Ich meine, die alten Bilder hatten irgendwie 264 mal 126 Pixel, diese kleinen. Ja, da sieht man ja gar nichts mehr drauf. Ja. Und dann mussten wir immer noch extra Bilder machen für den Vergrößerungsbutton, damit die dann bildschirmfüllend auch noch gut aussehen. Und ähm, das war halt alles so ein bisschen ähm, gefrickelt. Und da sind wir jetzt einfach vom Weg. Da gibt es jetzt eine Mindestgröße für die Bilder. Und die können, das ist glaube ich, das ist schon viel. Das sind 870 Pixel breit oder sowas. Da kann man schon was mitmachen. Und dann sieht es auch einfach gut aus. Also wundervoll, da sind wir glücklich. Was uns, ein bisschen, ähm, was uns ein bisschen so in die Suppe gespuckt hat, das war das mit den Ebenen. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Und gut, das ist jetzt so ein bisschen Luxusproblem. Also in 4.0 konnte man halt noch viel mehr basteln, irgendwelche HTML-Tricks anwenden, um irgendwelche Sachen zu machen. Das ist jetzt nicht mehr so einfach. Das wird beim Parsen irgendwie alles wieder gebügelt. Ja. Aber ist ja gut. Dafür gibt es jetzt SVG- und GIF-Unterstützung. Und damit sind wir auch sehr glücklich. Und das hat uns auch wirklich vorangebracht. So, ja, hier mal so ein Beispiel Seitenlänge. Also, Wer Lernbar gut kennt, sieht schon, das ist ein bisschen geschummelt, das ist nämlich so eine Vorlage mit diesen drei kleinen Bildern vorher, aber trotzdem, also mehr als so sechs, sieben Zeilen äh, durfte man sich da auf keinen Fall erlauben und heute fangen wir einfach an zu schreiben und also wir werden am Ende auch nochmal derbe kürzen müssen, damit das einfach einen nicht so erschlägt. Ja. Ähm. Was die Ebenen angeht, das sieht man jetzt auf dem Kontrast von dem Beamer nicht ganz so gut, aber ähm, da war das wirklich optisch halt sichtbar, diese drei Stränge irgendwie äh, mit Abstract oben, Exkurs unten. Und wir haben beschlossen, wir machen das wirklich so äh, auch zu einem inhaltlichen Ding. Ne? Also wir nehmen das als didaktisches Mittel, haben hier die Hauptebene, wir erklären das auch am Anfang der einzelnen Lektion, äh, diese Hauptebene wo eigentlich der normale Stoff durchläuft und alles, was man sozusagen wissen muss, um vorher damit äh, arbeiten zu können, das liegt in der Exkursebene, beziehungsweise wir haben es Exkursebene genannt, was in Wirklichkeit der Abstract ist und ähm, alles, was sozusagen nicht in das Hauptwissen gehört, aber was so Trivia sind oder Vertiefungen, das liegt dann in der Vertiefungsebene, was in der Lernbar-Diktion äh, Exkurs heißt. Ne? Und ähm, da haben wir sehr, sehr viel drauf eingebaut und auch gesagt, ja, hier muss noch eine Vertiefung hin, da muss noch ein Exkurs hin und so weiter. Ähm, man sieht das also hier in dem Beispiel, Thema ist die Stoff, Stoffmenge, also für alle, die jetzt noch wissen, was ein Mol ist, die können jetzt mal kurz die Hand heben. Danke, Daniel. Oh, noch ein paar mehr, sehr schön. Ja. Ähm, und um, um also mit, mit Mol arbeiten zu können, muss man mit großen Zahlen umgehen können. Und ähm, Deswegen gibt es halt hier so einen, so einen äh, Exkurs, große Zahlen. Und wirklich auch, man sieht es hier mal ganz kurz, wie man das in Taschenrechner eingibt. Ja? Weil das wirklich so ein Ding ist, was Studierende halt nicht unbedingt wissen, wenn die im ersten Semester kommen und äh, Chemie und Physik und Mathe, naja, Mathe nicht, aber sowas in der Schule abgewählt haben. Ja? Wie gibt man überhaupt so 10 und, äh, 5 mal 10 hoch 23, äh, nein, 6 mal 10 hoch 23, wie gibt man sowas überhaupt in Taschenrechner ein? Ne? Ähm, haben wir uns auch die Freiheit genommen, das mal zu erklären. Dann gibt es den eigentlichen äh, Inhalt, die Stoffmenge und dann halt als Vertiefung die Avogadro-Konstante und wie kommt es dazu und wie berechnet man das und so weiter und so weiter. Gut, jetzt, äh, wie sieht das halt so aus in der Release in 4.3? Naja, da gibt es hier so eine sanfte farbliche Unterscheidung, so ein bisschen hellgrau gegen dunkelgrau, aber wenn ich mit dem Pfeil durchgehe, ich kann nicht rauf, ich kann nicht runter, ich muss das eigentlich linear durchfeuern. Ähm, wir haben noch keine wirkliche Lösung dafür gefunden, eigentlich konsequent wäre es, wenn wir, sozusagen den Aufbau unserer Kapitel einfach abändern und ähm, das mehr so in einen Fluss stellen. Ähm, da sind wir noch nicht so richtig happy mit irgendwie. Ja? Weil dieses, dieses äh, didaktische Konzept, dass ich halt sozusagen nach oben springen kann, wenn ich das wissen will, was ich vorher wissen muss, dass ich nach unten springen kann, wenn ich mehr wissen, wenn ich tiefer hineingehen will, das äh, fehlt irgendwie. Also ich glaube, das Mindeste wäre, dass man die Farbunterscheidung vielleicht mal ein bisschen äh, extremer macht. Ich weiß nicht, ob dieses A und E... Also hier sieht man ja schon, dass da was anders ist. Ne? Wenn man sich die Kursübersicht anschaut, die hier im Hamburger Menü rauskommt, sieht man ja schon, dass irgendwie ein Unterschied ist. Aber so die, die Navigation ist irgendwie noch nicht so genetisch dadurch. Auf der anderen Seite, wenn, wenn jetzt Lernbar sagt, ah jo, das Ebenenkonzept ist perdu, denkt euch was anderes aus, dann passen wir uns dem natürlich irgendwie an. Ne? Aber es war eigentlich gut. So, ähm... Evolution so eines Projekts ist denn jemals Land in Sicht? Ich ähm, gesagt, 2011 haben wir damit angefangen. Äh, wie sieht das denn aus? Also wir haben uns 15 bis 16 Kapitel vorgenommen, davon sind jetzt 11 abgeschlossen. Das 11. Kapitel, das wird jetzt die nächsten Tage, da fehlt noch ein Bild. Äh, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen schummeln, weil es sich für das eine Bild nicht lohnt, unseren Fotografen nochmal zu den Chemikern zu schicken. Ähm, aber das wird in den nächsten Tagen halt rauskommen. Ich Klingt jetzt natürlich schockierend. Ne? Sitzen die fünf Jahre dran, machen elf Kapitel fertig und ich will jetzt auch nicht sagen, zu welchen Zeiten die jeweils rausgekommen sind. Aber unser Anspruch hat sich natürlich auch unheimlich erhöht, was die Grafiken angeht, was die Qualität der Darstellung angeht, auch was die Texte angeht. Ja? Das sind alles Sachen, wo wir gesagt haben, boah, wir können mehr schaffen, also lass uns auch mehr schaffen und dann verzögert sich das immer. Natürlich auch noch, die Hiwis arbeiten nicht Vollzeit dran, die haben teilweise auch noch andere Aufgaben im Projekt, ich selber habe auch andere Aufgaben, also wir sitzen nicht jeden Tag ausschließlich da dran. Aber es ähm, ist schon so, dass ähm, na ja gut, zu den Gründen kommen wir gleich noch. Was haben wir noch vor? Entwicklung von Videocontent mit Riedberg TV. Ja, Riedberg TV, also der Riedberg hat jetzt seinen eigenen TV-Sender. Das ist eine studentische Initiative aus einem Self-Projekt entstanden letztes Jahr. Und mit denen wollen wir also zusammenarbeiten, um einfache Erklärvideos auch einzubauen in die Lernbar. Das ist jetzt also für die nächsten Wochen geplant. Wir wollen eigentlich bis 2016, und diesmal habe ich auch eine berechtigte Hoffnung, dass das klappen könnte, die wesentlichen Arbeiten abschließen, sodass diese 15 Kapitel im Wesentlichen durch sind und dann halt noch ein bisschen Feintuning, Korrekturen und sowas gemacht werden müssen. Und was natürlich super wäre, wäre, wenn wir parallel die Kapitel 1 bis 9, die also noch, in, äh, noch nicht in 4.3, sondern noch in 4.0 äh, sozusagen produziert sind, dass sie nochmal überarbeitet werden. Da sind nämlich auch doch einige Fehler noch drin, einige Bugs, einige Sachen, die würde ich heute nicht mehr so machen. Und vor allem natürlich auch die ganze Sache mit den Grafiken, es ist nicht so responsive und so weiter. Also das würden wir halt gerne machen. Ist aber auch relativ zeitintensiv, obwohl das ganze Material da liegt. Ja, aber ganz oft stelle ich fest... Ich kann nicht einfach ein Bild nehmen sagen, hey, jetzt habe ich die Freiheiten, kann es groß machen. Nee, da muss ich doch überlegen, okay, ich muss es jetzt irgendwie nach SVG bringen. Darauf war es eigentlich nicht angelegt. Es war eigentlich darauf angelegt, als Bitmap exportiert zu werden. Und dann fängt man wieder an. Also ich habe gedacht, naja, ich kriege das in zwei Wochen die ganzen Bilder durch. Nee, ist nicht. Also es ist schon ein bisschen mehr Zeit, die da drauf geht. Wir wollen es natürlich evaluieren, auch feststellen, wie es in der Lehrveranstaltung halt oder im Kontext der Lehrveranstaltung ankommt, von den Studierenden genutzt wird und es vor allem auch stärker mit der Präsenzlehre verknüpfen. Das ist nämlich etwas, weswegen wir auch ab und zu wieder kritisiert wurden und da muss ich auch sagen mit Recht. Was ist also? Er hatte vorhin schon gesagt, ich würde es heute wahrscheinlich nicht mehr so anpacken so ein Projekt. Einfach weil WBTs kann man, glaube ich, sehr gut nutzen. Man muss sie aber sehr bewusst und sehr punktuell nutzen, gerade in der Lehre. Wenn man den Studierenden was hinschmeißt und sagt, hier liest man durch. Nicht, dass ich kontrollieren will, dass Sie es gelesen haben, aber ich möchte ja irgendwie auch sozusagen garantieren, dass Sie es lesen, also auch für sich selbst. Und ähm, da sind die Mechanismen einfach nicht ähm, so gut. Und ich glaube, dass wir ein bisschen mehr in diesen Bereich ähm, gehen müssten, nicht versuchen, die ganze Chemie abzudecken oder den ganzen mal, Stoffinhalt der Vorlesung, sondern ganz gezielt auf spezielle Themen eingehen und sagen, hier zu dem Thema... Wie zeichne ich solche Keilstrichformeln? Dazu machen wir ein eigenes Lernbarmodul. Und dann muss sich der Vorlesende, äh, der, der Dozent nicht damit abmühen, sondern sagt: Hier guckt euch das dort an. Da ist es gut gemacht. Ähm, und äh, im Moment haben wir halt so ein bisschen diesen Status zweites Lehrbuch, interaktives Lehrbuch. Das ist auch gut, und da wollen wir auch dran festhalten. Aber ähm, wir müssen halt einfach schauen, wie kriegen wir das besser mit der Präsenzlehre verknüpft. Also wie kriegen wir die Dozenten dazu, unsere, ähm, unsere Lernbarkurse einzubinden in die Lehre, in die Übungen, in die Vorlesungen und ähm, wie kann sich das gegenseitig irgendwie befruchten. Was ähm, so als Idee noch aufkam, dass äh, die Grafiken, die alle ziemlich gut sind und alle ähm, ziemlich äh, ja, ähm, besonders sind, dass wir die vielleicht wirklich unter Creative Commons zur Verfügung stellen, um sie zum Beispiel in Wikipedia hochzuladen, weil sie gehören jetzt der Universität und so wie ich das sehe, gehört das, was die Universität macht, auch ein Stück weit der Menschheit und dann wäre das vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, dass wir uns da auch noch einbringen. Ja, Quo Vadis, Lern bei Chemie, was haben wir so ein bisschen dabei gelernt? Wenn die Qualitätsansprüche steigen, steigt die Komplexität, dauert alles länger, wobei ich das eben nicht unter, es dauert immer alles länger abstempeln möchte, sondern es ist schon so, wir haben, wir haben dann bewusst auch die Anstrengung unternommen, zu sagen, komm, das dauert jetzt halt länger, dafür sieht es am Ende ordentlich aus. Mit der Zeit ändert sich der didaktische Blickwinkel, man kriegt auch viel mehr Sensibilität dafür, wie sind die Texte beschaffen, sind die geeignet, sind die, taugen die dafür? Dass wir mit dem neuen Chemiedozenten zusammengearbeitet haben, das ist sehr gut, weil da können wir auch bei strittigen Fragen einfach mal sagen, hier, diese Formulierung, wir kommen da einfach nicht zu Potte, sag uns doch mal, wie schreiben wir das, damit es nicht, nicht total falsch ist. Ja? Und ähm, da äh, sagt er dann seinen Teil dazu, das Zitat wird gleich folgen. Ähm, das Team hat sich natürlich mit der Zeit immer weiter vergrößert und äh, die bringen dann natürlich auch ganz neue Impulse, neue Ideen mit rein, inhaltlich, aber auch so zum Beispiel technische. Ähm, ich habe jetzt einen neuen Grafiker unter Vertrag sozusagen, ein Student, der also sehr, äh, ein sehr gutes ästhetisches Empfinden hat und auch sehr Tüftler ist und die Grafiken, die er jetzt macht, die haben eine ganz andere Qualität als die, die ich früher gemacht habe zum Beispiel. Ja, also das einfach, sieht einfach wesentlich besser aus und äh, das äh, hebt dann natürlich das ganze Level so ein bisschen an. Bisher haben wir, was die Nutzung angeht, so grobe Statistiken, also wir können ungefähr sehen, wie viele Leute den Kurs mal angeklickt haben, wir können auch sehen, wie viele ihn aus dem Kontext der Lehrveranstaltung über die OLAT, die E-Learning, äh, die Lernplattform angeklickt haben, also reingegangen sind, das sieht ganz gut aus, das sind äh, doch mehr als 100, ja, also wesentlich mehr als 100. Was wir aber nicht haben, ist so eine Wirkungsforschung. Dass wir also, und das ist ja das, was in unserem Projekt auch immer gefordert wird. Ja? Ihr dürft die Lehre verbessern, aber dann zeigt uns mal bitte, wie, wie gut ist sie denn eigentlich geworden. Ja? Ding der Unmöglichkeit, aber wir müssen es halt trotzdem machen. Diana nickt schon. Ja? Ähm. Und äh, das ist etwas, was halt noch aussteht, dass wir versuchen, so grob mal abzufischen, was hat es denn gebracht. Also was wir auf jeden Fall schon machen in den regelmäßigen Evaluationen, ist, dass da drin steht, welche ähm, sonstigen ähm, Stoffquellen haben sie benutzt, um sich wieder auf die Chemie vorzureiten und auf die Klausur vorzubereiten. Da steht die Lernbar auch immer drin. Und mittlerweile wird sie auch ein paar Mal angeklickt oder angekreuzt. Ja? Also es war am Anfang so, <lacht> was nie gehört. Die hören ja auch nicht zu, die Studenten. Ja? Aber jetzt mittlerweile hat es sich doch ein bisschen etabliert dadurch, dass es auf der Lernplattform auch entsprechend prominent beworben ist. Ähm, ja, und was der Christian Buchsbaum, der Dozent, der, der neue Dozent äh, der Chemie, ähm, der also einen Teil dieser Vorlesung übernommen hat, ähm, sagt, naja, also bei dem Text zu schreiben, das Problem an der ganzen Sache ist die didaktische Reduktion, wir lügen sowieso schon andauernd und dann lassen wir auch noch was weg. Ja, und das ist gerade, ähm, finde ich, ein sehr passendes Zitat, wenn man sowas Komplexes wie, wie ein Thema wie Chemie, wo man auch ähm, nicht unbedingt immer äh, die eine Erklärung hat für alles, ja, sondern äh, Sie wissen vielleicht, die Chemie arbeitet sehr viel Modell mit Modellen, die ähm, Analogien herstellen oder, oder Dinge beschreiben. Oder man kann hier das Atom im Atommodell hier mit irgendwie Kreisbahnen und rumsausenden Elektronen beschreiben oder im Orbitalmodell. Und in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich was völlig anderes. Nur diese Modelle funktionieren für einen gewissen Teil, aber welches ist denn jetzt richtig? Allein dieses Problem schon zu vermitteln, ist gar nicht so einfach. Und ähm, auch bei vielen Sachen gibt es halt so die Erklärung auf der einen Ebene, ähm, das funktioniert für den Großteil der Fälle, aber für ein paar Spezialfälle müsste man dann die weitergehende Theorie, aber mit der wollen wir sie hier nicht belästigen. Also da ist es manchmal so eine Gratwanderung zwischen, was verrate ich denn eigentlich, damit die worum es geht, und was verrate ich nicht, damit ich sie nicht zu sehr verwirre. So, und zum Schluss noch so ein paar Bilder, also jetzt hier von, der, von Kapitel 11, was demnächst kommt, da geht es um das Thema Radioaktivität. Das sind also die Abbildungen jetzt von dem, neuen Grafiker, jetzt hätte ich sie natürlich mal meinen alten gegenüber stellen sollen, aber ich bin ja nicht blöd, aber ich finde die total schick und das macht also Hoffnung, dass das Projekt jetzt auch gut weitergeht und dass er jetzt da wirklich auch sehr gezielt dran arbeitet und auch sehr motiviert dran arbeitet, das wird uns voranbringen und auch dazu führen, dass wir hoffentlich dieses Jahr mal ein bisschen das Thema abschließen können. So, wer da mal drauf schauen will, die sind schon im Netz, LBC 1 bis 9, das sind die alten Kapitel, die noch auf dem Release 4.0.3 sind und LBC 10 und LBC 11, das sind dann die neuen Sachen und da werden dann jetzt die nächsten Folgen und man sieht schon, wir machen das also auch in einzelnen Kursen und so eine Übersichtsnavigation mit den Kacheln, ich fand das ziemlich toll, also da müssten wir vielleicht nochmal miteinander reden. Ähm, vielen Dank.